Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Wiesenbad in Bielefeld. Mal ein anderer Hintergrund als die Uni. Ja, das Wetter ist nicht ganz so schön, aber morgen eröffnet das Wiesenbad und ich teste jetzt gleich mal das Wasser für euch. Und ich spreche mit dem Betriebsleiter vom Wiesenbad. Ihr könnt gespannt sein. Ja, es ist noch relativ frisch, die Sonne scheint nicht so ganz und morgen soll das Wiesenbad öffnen. Kommt denn überhaupt jemand bei dem Wetter? Natürlich, unsere Stammgäste kommen auf jeden Fall, die freuen sich, Hallenbadsaison zu Ende. Freibadsaison geht auch für die dann wieder los und die werden morgen früh hier sein alle. Wann geht's denn los? Wie sind die Öffnungszeiten? Also wir haben am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr auf und in der Woche halt sonst von Montags bis Freitags von 6 bis 20 Uhr. Und wie sieht das mit den Eintrittspreisen aus? Erwachsene zahlen 4,80 Euro diese Saison, Kinder 2,80 Euro und die Familienkarte kostet 11,50 Euro. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, es ist ja hier noch ein bisschen frisch, es ist auch windig und äh, das Wasser ist noch nicht ganz so warm. Wie warm wird es morgen früh sein? Wir werden morgen früh auf jeden Fall auf der Schwimmerbeckenseite 26 Grad Wassertemperatur haben. Ja, das ist ja dann ganz angenehm. Wir sind ja von der Uni und ähm, ich wollte mal fragen, gibt es hier auch irgendwie Studentenjobs? Suchen Sie noch was? Ja, wir suchen noch eine die man bei uns auf der BBF-Online-Seite auf jeden Fall den Link anklicken kann und dann DLG silberzeichen ist Voraussetzung und da kann man sich gerne bewerben. So, ich stehe jetzt hier auf dem Fünfer. Ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, das letzte Mal, als ich vom Fünfer gesprungen bin, war ich zähl. Ich hatte nicht so viel Angst wie jetzt. Aber gut, nur die Harten kommen in den Garten und... Ich muss jetzt auch gleich springen, weil das Wetter wird schlecht. Okay. So ihr Lieben, es ist unglaublich kalt. Ich bin richtig am Frieren. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es hat mich echt eine Überwindung gekostet. Aber... Wenn das Wetter jetzt gut wird, die Sonne kommt raus, dann bin ich auf jeden Fall hier und ich hoffe, wir sehen uns dann im Wiesenbad.